Chef, gehört 80% abonniert diese Kanal nicht. Was ist das, Jungs? Abonniert aber sofort, aber, Jungs. Das geht ja gar... Ja. Oh. Es gibt es aber, aber auch einen Shop im ein Internet. Vigila da? Vigila da? Du, Hund, du. Ich rasch komplett aus! Ja, rammt der wie ein Wiener, Alter. Bamboo denkt auch, der wäre stärker. Biss nicht stärker. Ich bin so Was? NPC, fahr mal weg, Junge. Halt deine Schnauze. Welche Familie seid ihr? Keine. Ey, dann deine nicht HALT DIE FRESSE! Weil du noch nicht frech, Bruder. Du bist doch der mäßlichen Auto, der hier rumrammelt. Du bist kleiner Pisskopf, Junge. Als Maul. Boxing, schaut schau dich kaputt, du Idiot! Bidi, verfolgen die den Lambo! Ich rasch' aus, alter. Ich rasch' komplett aus. Ja, ja ausweichen war. hätte auch besser gehen können. Das ist die Stärkste. Warte gehen mal kurz. Alfred, bitte, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Was war seine Mission? Das ist der Name, wo ich gerade habe. Ja. Wow, warum fährst mit Platten? D. D. Was, was für? Ey, auch nicht du. Ey, Jo, welcher Gang bist du? Der ist in keiner. Allah. Der verkauft nur Waffen. Ich verkaufe nur Waffen. Genau. Alarm! Bin hier schon mal getroffen, aber warum hast du das Auto geklaut? Das ist mein Auto. Nein, das ist die. Äh, mal ein kleiner Junge. Ja, wer bist du? Wer ja, weiß, du, wer ich bin? Ah, du kleiner Fanboy, Alter. Oder nicht so, und dicht. Aber was ist hey, denn? Baby, in welcher Gang bist du, Bruder? Du hast die gescheppert. Ja, ich hab die auch gescheppert. In welcher Gang bist du... Briggs, Hä? Was ist die Gang? Das ist... Genau. Es ist ein guter Tag. Verpisst dich, du kleiner Kneich. Weil dich, keiner Ahnung. Ey, die Army ist wichtiger. Army! Oh, scheiße, ich gut. Stopp. Ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, Deutlich artikulieren, was ich will. Ey Fanboys, bleib mal stehen. Fanboy stehen bleiben. Fanboys stehen bleiben. Hey, bleib mal ich stehen hier, Fanboys. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ey Armi, chill doch, Digga. Ich bin Armi ah. mitglied. Hallo, chill doch, ich bin armi Mitglied gewesen. Wieso, doch, hä? Armi. Hey, hallo Armi. Hey, ihr Fanboys, bleibt doch mal kurz stehen, ja. Armi, ich bin armi mitglied gewesen, ich oh Sch***. Kurz tanken dann, wir kommen nicht weiter. Es wird nicht reichen. Na, no, doch. So. Hab voll getankt. Hast du noch was? 4 Dollar. War jetzt. Ein paar. Ich oh. will den umkippen. Oh, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Sorry, ich würde ja, da gerne parken, ich muss auf dem Behindertenparkplatz. Ja, ich merk schon. <lacht> so. Der Walls, Walls? Digger, wie steht der denn da? Ey, Banane! <lacht> Ey, das ist, das ist die Schimmelbananenfamilie. bananen familie Achmed, du bist neu? Achim, Achim, Achim. Achim. Guck mal, wie du aussiehst, Digga, Opa, Digga. Wala. Halt und, die Fresse! Die Familie sieht aus wie eine verpackte Banane. Hier, guck mal, der ganze Parkplatz ist gefühlt voll mit den, mit den Autos. Furakos, aus Wagen, Digga, Volkswagen. Nein, das ist nicht gepackt. Oh, der, er verliert Benzin. Oh, schießt den, Lauf, <lacht> wenn ich dich erwische. Ich hau dich kaputt. Entschuldigung, hey, wir haben nichts gemacht. Doch, doch, er hat mit Platten geschossen. Adolf! Was für Adolf? Nee, du hast links gleich Auto wie mein Kollegen, der heißt Adolf. Ah ja. Der heißt nicht hier hier auf dem Start, und der heißt im Kopf so. Der ist ja noch schlimmer, oder? <lacht> Das ist ja noch viel schlimmer. Äh, nee, ich habe keine Waffe dabei, aber ich habe ein sehr leistungsstarkes Auto dabei. Wie die? Wie die? Nein, nein, nicht beleidigen. Wie die? Polizist, ja. hallo? Ja. Haben Sie gerade Zeit? Nee, wir haben 1190, ich muss los. Hä? Okay, könnten Sie das bitte übersetzen? Äh... Uh. Laden drauf haben die. Nein, nein, nein, nein äh, jemand ist gestorben. So, die liegt bewusstlos vom PD. Könnte ich bitte durch? Ach so, ja, das Tor ist zu. Brr. Muss ich die aufmachen? Ja. Warte kurz. Danke. Bitte schön. Schönen Tag, noch. Schönen Tag noch. Hin. Hallo? Ja. Hä? Wie weißt du meinen Namen? Ich kenne dich, Bruder. Soll ich, ähm... Hallo, Polizist? Polizist? Output Ich hab keine fahr hey. Na, heute hab ich keine Zahnheit. Ja, verpiss dich <lacht> doch vor noch einmal weiter. Hey. <lacht> Ey, ich <lacht> hab alle auseinandergenommen. genommen. Sprit ist schon wieder leer. Oder halt die fresse Ich liebe deine Videos, Digga. Ja, die mag ich auch. <lacht> Digga, der hinter uns. Oh, jetzt kommt wieder einer hinten. Scheiße. Armee. Ja. Warum sind sie nicht beige gekleidet? Oh, Tricks, Oh, ah. mein das ist. Oh, Stein. Also, mal stehen, bleib mal stehen. Ja, ja, hinter uns, der will irgendwas. Was möchtest du? Ten Boys, verpiss dich. Verpiss der sieht aus wie ein Gebüsch. <lacht> <lacht> <lacht> der sieht <lacht> <wie ein> Gebüsch. <lacht> <lacht> Kommt der hinter uns her? Ah, doch. doch. Was verfolgst du uns? Geh mal weg! Mhm. Hey, Bruder! Ey, Army, warum siehst Army. du aus wie ein Busch und warum verfolgst du uns? Oh. Halt's Maul. Ich bin nicht am Steuer, wollte ich nur gesagt haben. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ey, hör auf, den ich zu überfahren. Ich bin jetzt tot, ich bin tot, Digga. Halt's auf. Hüllst du deine Eier jetzt? Halt's halt! Was macht der fette Junge? Halt's Maul. Ich Jackson! <lacht> Harald, bleib hier, bitte. Die Dame. Die Dame, können Sie denn bitte hochholen? Ja, Behandlungszimmer. Können Sie den mitnehmen? Ja, nee, Sie müssen. Ich sehe den nicht mehr. <lacht> Brauchen Sie irgendwas? Nee, ja. Kollege? Okay. Ja, ja. Wie heißt, er? Wie heißt er? Der heißt Adolf. <lacht> Jackson. Mann, Jackson, Jackson. Oh nee, Corvo. Hallo, Dicker, warum redet ihr nicht mit nee, mir? Ich meinen Kollegen in Ruhe. Hm, Was soll das? Weil ich Angst habe vor dir, bitte. tut mir nichts. Tu dir nichts. Komm Darf mit. <lacht> halt, halt, Horro. Halt, halt. halt, halt, halt. Gnade. Entschuldigung. Haben Sie auf den Medic zu klauen. Mr. Mutter. Okay, okay. Ich muss den Medic aber mitnehmen. Abgelehnt. Hilfe. Ich kann nicht in mein Auto rein, kannst du bitte? Danke. Du bist einfach dumm. Komm mit. Ich <lacht> hallo. Warte ruhig. Ey, wo sind meine Kollegen? Ey, hallo. Stopp. <lacht> Jackson, hör auf. Das ist heißt, immer noch Jack. Ist und noch, Du blöd, nochmal Jackson, stecke ich dich ins SG rein. Ne? Okay, sorry Michael. Meine Chicken, nein, oh. rein. Ey, Junge, warum train, hast du die Streifen kein nicht kein links und rechts? und rechts? Was bist du für ein Unmensch? Warum train, hast du, nicht, aber, warum hast du die Streifen nicht von. auf deine Türen gemacht? Ey, komm mal bei uns rein. Nein, warum? Doch, komm mal rein. Nein, das train. ist mein... Nein, Jungs, das nein, mein Auto ist geiler. Ey, erstmal müsst ihr links und rechts die roten Streifen drauf machen, dann können wir weitergehen, ja. Nenner Chelsea! Warum liegst du eigentlich hinten im Auto? Damit äh, die mir nicht dumm kommen. Lieber. Ähm, also, ne, die ganzen Emotionen sind äh, ja zweimal Wie so ein Bullen. Opa. <lacht> Opa. Ah. <lacht> <lacht> ja. Das ist außerhalb meines Denkvermögens. Macht mal euren roten Streifen drauf. Ja, ja Digga, jetzt reizt mir die den zusammen gleich. Oxymil, ich fick dich. Ey, wenn sie drinnen sind, dann steigen sie sofort aus. Schwul, Crazy Titan, Popelpfeil. Hallo? Hallo, Herr Pedilla, einfach so. Hallo, Herr Pedilla, wir haben eine Frage. Eine Frage. Hallo, jetzt haben sie uns hier reingeschoben. Hey. ja <lacht> Ja komm rein Was machst denn du äh, Wir nehmen dich jetzt mit das machen wir Alte Antiks Antik deine Fresse du zweijähriger ich liebe Ja hoppe. ein bisschen rumfahren Sag jetzt Geister oder nicht Geißen! nicht kurz Nein mhm. ja, das sein du willst die die Ich nicht, meine Waffe, Digga! Ey Pidila Pidila Pidila Ey Antik es kommt noch mit Er ja, fahrt mal raus ja, Artic. Nein, der Kampf hier genau gesehen. Ey Artig, schrill doch mal. Ey du schreibst hey wahrscheinlich die ganze Zeit mein Name Oder <lacht> Bruder, dann nenn ich die Sch***. <lacht> <Hey>. <lacht> Bruder, Trade, wir haben welches kleines Kind, das es dir da aufgetreten Ey, der Fresse. Lack, Trade, geh, sie raus. Ich hab meinen Parkplatz Achtung, gefunden. Schussgefecht vom PD, Schussgefecht vom PD, bitte rauskommen. Schussgefecht. Schnell dich. Was Schussgefecht ja? vom PD, PD, bitte Hilfe. HALT DIE FRESSE! Artix! Yeah! Das hört sich sehr nach deinem Kollegen da oben auf der Brücke an. Ja, ist mir Oder da vorne, besser gesagt. Oh. Enemies hey, nicht raus! Halt deine Fresse! die und jetzt. Nein, nicht schon wieder von hinten. Ah ja! Jetzt geh mal raus, Trade! Ja, geht nicht, wenn du da parkst! Jetzt lass mich doch wenden! Hey. Och Junge, bitte! Danke! Was macht sich hier drinnen? Ja, drauf. wir kommen nicht raus! Ja! Und macht keiner drauf. das Tor auf! Ey, Herr Pedila! Wir sind hier auf der reingesprungen und, und. Da wollte ich nicht mehr raus! Ja! <lacht> Allgemeine, Allgemeine Verkehrskontrolle! Ey, du Hund, du! Hund, hör mich dran, du mich zu rammen, du!